Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. Und vielleicht kennst du diese Situation, gerade wenn du jetzt im Network Marketing oder im Vertrieb tätig bist oder ein Unternehmen hast, wo du ähm, ja viele Termine koordinieren musst, dann ähm, kennst du sicherlich die Situation, so war das bei mir früher auch, ja, dass du ja, ähm, ja gerade mit einem neuen Teampartner ähm, dann die ersten Termine abgestimmt hast und dann wurden Terminvorschläge hin und her geschickt und ähm, bis man dann letzten Endes ja dann die Termine gefunden hat, die dann für beide Seiten passen und das war ähm, ja zum einen sehr nervig, zum anderen natürlich auch zeitaufwendig. Die Zeiten sind natürlich schon lange vorbei und ähm, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Tools, die eben genau dieses Problem ähm, lösen, die die es einfach den Leuten ermöglichen, ähm, ja zum Beispiel einen Link zu versenden. Dann kann derjenige, ähm, der den Link erhält, auf einen Terminkalender zugreifen und kann dort seinen Wunschtermin auswählen und es geht sogar so weit, dass man das durch kann, dass ähm, ja sogar der Zoom-Link oder der Link zum Meetingraum dann automatisiert versendet wird und ähm, der Termin wird natürlich gleichzeitig in den Kalender eingetragen und so weiter. So dass man im Prinzip nichts weiteres zu tun hat, wie wenn eine Terminvereinbarung ansteht, den Link zu versenden, dem anderen zu sagen, hier ja, sucht ihr deinen Wunschtermin raus und das war's, ja. Und dann kann das Meeting dann stattfinden und, ähm, ja, vorbei sind die Zeiten, ja, an denen man, äh, ja, zu viel Zeit, ich sag mal, mit der mit dem Finden des passenden Termins verschwendet hat. So und ähm, jetzt möchte ich einfach mal zwei Tools hier in diesem Video so ein bisschen gegenüberstellen, die eben für diesen Zweck ähm, sehr gut geeignet sind. Welches Tool für dich natürlich äh, das ähm, ja oder die, die, die, die Wahl, die erste Wahl ist, das kannst natürlich nur du entscheiden für dich. Ähm, das Gute ist, du kannst beide Tools ähm, testen ja und kannst dann für dich dementsprechend die Entscheidung treffen. Ich werde ja auch sagen, welches Tool ich verwende und warum. Ähm, genau, lass uns da mal loslegen. Ich mache jetzt mal hier einfach das Video hier aus, damit wir uns das mal in Ruhe hier anschauen können. Also das eine Tool ist zum Beispiel Calendly. Calendly hat im Prinzip die Funktion, die ich eben schon ähm, vorgestellt habe, kannst du mit diesem Tool super äh, machen. Ja, Du hast... Ähm, die Sache ist im Prinzip die, du gibst quasi deine Regel vor, du richtest quasi deinen Kalender ein, ähm, sagst ganz genau, wann du verfügbar sein willst und dann übernimmt Kalendli quasi die Arbeit für mich oder für dich dann in dem Fall und du kannst quasi ähm, dann einfach den Link zu deinem Kalender entweder per Mail, WhatsApp, wie auch immer ähm, teilen. Du kannst auch diesen Kalender auf deiner Webseite einbauen, wenn du eine eigene Webseite hast und kannst dann äh, im Prinzip deine... Kunden oder deine Teampartner dann über diesen Link oder über die Webseite ihre Termine, ihre Wunschtermine buchen lassen und ähm, wie gesagt, der der Interessent, der Kunde, der Teampartner, der kann dann im Prinzip in diesem Kalender die Termine auswählen, die du zur Verfügung gestellt hast. Das hast du einmalig eingerichtet, deinen Kalender und durch die Synchronisation mit deinem zum Beispiel Google Kalender ja oder mit deinem Outlook Kalender. Ähm, sind, also, dann auch die Termine, die du jetzt zum Beispiel nicht über die, über das Tool vergibst, die werden dann automatisch dann auch geblockt, weil, ja, die beiden Tools dann in stetigem Austausch stehen und wenn du in deinem Kalender was veränderst, dann, und das betrifft einen freien Zeitraum in Kalendglied zum Beispiel, dann wird dieser, ähm, Termin dann dementsprechend, äh, blockiert, so dass, äh, der Termin halt nicht doppelt belegt werden kann, ja. So, und das spart dir halt unheimlich viel Zeit, weil du, Dich nicht mehr damit aufhalten muss, Termine, ähm, so oder die passenden Termine und Zeitfenster zu finden, sondern du kannst im, äh, ja, im Prinzip äh, mit Versenden des Links ist die Arbeit getan und kannst dann einfach, sobald das Meeting stattfindet, direkt ähm, via Klick im Kalender auf den Link in zum Beispiel in den Zoom-Meeting-Raum kommen. Ja, und im Kalender schreibt hier auf ihrer Website, dass sie ähm, 8 Millionen ähm, monatliche Benutzer haben, also du siehst, es ist auch jetzt kein Tool, was es erst seit gestern gibt, sondern ähm, was schon ja am Markt ähm, erprobt ist. Ja, ähm, zu der Preisgestaltung ist es so: Calendly gibt es einmal in einem, in einem Basi, äh, in, in, in der Basic, in einer Basic-Variante, also in so einem Basis-Account. Ja, der ist dann äh, vollständig kostenlos. Natürlich hast du halt hier auch nur eingeschränkte äh, Funktionen. Ja, wenn du Kalendli ähm, dann, ich sag mal, ähm, richtig nutzen willst, dann sind es acht äh, US-Dollar pro Monat Minimum, ähm, beziehungsweise dann 12 Dollar äh, pro Monat, je nachdem, wie viele Kalender, wie viele Benutzer du benötigst und ähm, welche Funktionen du dann äh, letzten oder letzten Endes dann auch ja zur Verfügung haben möchtest. Ja, wenn du mit Workflows arbeiten möchtest, wenn du mit SMS-Benachrichtigungen arbeiten möchtest, dann ähm, sind es halt eben diese 12 US-Dollar pro Monat, ja. Aber das findest du alles auf der ähm, auf der Seite von Kalendlich. ich werde es auch unterhalb des Videos verlinken, so dass du dir das dann einfach in Ruhe anschauen kannst, ja. Es gibt auch so Dinge wie PayPal-Integration, ja, dass man eben halt auch Termine verkaufen kann ähm, oder dafür im Prinzip darüber dann die Abwicklung auch machen kann und dann hast du halt eben äh, diese 12 Dollar im Monat. Ähm, die das Tool ähm, kostet, ähm, musst du dann dementsprechend investieren. Gut, ähm, schauen wir uns das mal an, wie sieht es äh, innerhalb von Calendly aus? Ja, also du hast hier im Prinzip deine Startseite und auf der Startseite kannst du dann sozusagen deinen Kalender ähm, erstellen. ja Das geht dann hier, kannst dieses einmalige Meeting machen, du kannst Ereignistypen typen erstellen und ähm, hier sind jetzt schon standardmäßig diese drei hier ähm, drin. ja so, und dann haben wir hier die Möglichkeit, ähm, einfach ähm, einen einmaligen Link zu erstellen, ja, und du kannst dann diesen Link kopieren und wenn du diesen dann versendest und, ähm, also, ruft dann quasi den Kalender auf, dann siehst du jetzt hier zum Beispiel eure Schirmer, 15 Minuten Besprechung, das kannst du natürlich anpassen, ja, und dann siehst du hier die freien Tage und Zeiten, ja, und dann kann eben, Dein Interessent, dein Kunde, dein Teampartner den Termin wählen, ja, klickt auf bestätigen, gibt hier seinen Namen, E-Mail-Adresse ein, ja, kann hier auch noch äh, wichtige Punkte ergänzen, klickt auf Termin buchen und ähm, es wird quasi dann auch äh, sofort bestätigt und ähm, dann in deinem Kalender dementsprechend halt auch eingetragen, ja. So, und... Ähm, dann hast du hier im Prinzip die, die Ereignisse und siehst dann ähm, alle Termine, die hier drüber äh, gebucht wurden, also die, die dann äh, bald äh, bevorstehen, welche, die noch unbestätigt sind, Termine, die vorbei sind. Du hast also auch ähm, Filter, äh, gute Filtermöglichkeiten, ja, indem du hier alles einfach mal äh, wählen kannst ne, äh, beziehungsweise filtern kannst, wenn du ja jetzt einen bestimmten äh, Termin dann dementsprechend auch suchst. Du kannst also das auch sehr, sehr gut alles nachvollziehen. Ja? So, und dann gibt es die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, wann möchtest du verfügbar sein? Du kannst also hier dann die Wochenstunden festlegen, kannst dann sagen, okay, Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr sollen also die Termine angezeigt werden. Du kannst aber auch einen anderen Weg gehen und kannst zum Beispiel sagen, nee, freitags möchte ich immer nur von ähm, 16:30 bis 19 Uhr verfügbar sein zum Beispiel ja also kannst auch mehrere Zeitfenster hier quasi ähm, da an an den Tagen dann anlegen so dass du im Prinzip deinen Kalender individualisieren kannst und wie ich bereits schon gesagt habe wenn du jetzt äh, in deinem Kalender einen Termin einträgst manuell weil du vielleicht jetzt gerade in einem Gespräch bist ähm, dann wird auch dieser Termin hier geblockt sein, sodass ähm, der nicht doppelt belegt werden kann. Ja, Also du siehst, es ist sehr, sehr einfach von der Handhabung her und ähm, lässt sich dann dementsprechend auch mit Integrationen ähm, deinen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, wenn du so wie ich viel mit Zoom-Meetings arbeitest, kannst du hier deine Zoom-Meeting verknüpfen und dann kannst du auch dementsprechend automatisch, ähm, je nach ähm, äh, äh, Paket, welches du gewählt hast, auch dann quasi E-Mails anbieten die Menschen verschicken, die den Termin gebucht haben, so dass dann dort der Zoom-Link zum Meeting drin ist. Und ähm, ja, und dann trefft ihr euch im Prinzip lediglich noch im Meetingraum, haltet die Besprechung ab und das war's. ja. Also das von der Funktionsweise, das ist mit ähm, mit Calendly ohne weiteres äh, möglich und umzusetzen und deshalb ein sehr, sehr gutes Tool. Ähm, jetzt möchte ich dir ganz kurz noch zeigen, welches das Tool meiner Wahl ist. Ja, Das liegt einfach daran, da ich ja auch ähm, also du kannst natürlich viele Tools nehmen, ja, wenn du gerade ähm, sehr stark Online-Marketing äh, betreibst, wenn du, ja, wenn du viel im Internet arbeitest, dann hast du zum einen die Webseite. Du arbeitest im Network-Marketing ja häufig mit Meetings und, ähm, und Webinaren, ja. Vielleicht möchtest du automatisierte Webinare machen, du brauchst äh, E-Mail-Marketing-Tool, ja. Ähm, du brauchst einen Webseitenbaukasten, damit du deine Landing-Pages etc. erstellen kannst. Ähm, und das... Führt dazu, dass du, so war es zumindest bei mir früher, dass du sehr, sehr viele Tools hast, die du nutzt. Und es ist jetzt auch heute noch so, dass ich gerne je nach Anwendung auch mal ein anderes Tool nutze. Aber eins der meistgenutzten Tools bei mir ist dann eben halt Builderall. Warum Builderall? Weil Builderall sozusagen ja alle Tools, die du brauchst, in einem Tool vereint. Ja, das heißt, du musst nicht erst groß jetzt irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche, äh, oder, oder viele Tools testen und viele Tools dann dementsprechend buchen, was ja auch immer mit Kosten verbunden ist, sondern du hast alles in einem Ort und unter anderem eben halt auch ähm, ja eine Booking App. ja Und die ist ähm, aus meiner Sicht mindestens genauso gut wie alle anderen da draußen am Markt, wenn nicht sogar noch besser. Das heißt... Wenn du in dieser Booking-App ähm, drin bist, dann siehst du im Dashboard deine Kalenderanzahl, wie viele aktuelle Abonnenten, wenn du jetzt Termine quasi ähm, gegen Entgelt ähm, verkaufen würdest, dann würdest du da auch ein Verdienst festlegen können, könntest dann eben halt deine Statistiken hier sehen ja so und dann kannst du hier einen neuen Kalender anlegen ja das können wir jetzt auch dann spaßeshalber mal machen dann kann ich dir zeigen wie, wie die einzelnen Funktionen sind wie einfach das Ganze ist und jetzt siehst du hier zum Beispiel halt so vier Kalender von mir ja und das Prinzip ist funktioniert äh, genauso ja du kannst also hier alles äh, bearbeiten kannst anpassen ja und kannst dann auch hier den Kalender Kalenderlink äh, quasi kopieren und zur Verfügung stellen. So. Und du siehst, jetzt haben wir hier so, schon habe ich hier mein Logo eingebunden und hier können jetzt zum Beispiel über diesen Kalender meine Teampartner sehen, wann sind denn die Zeitslots, an denen ich noch verfügbar bin, ja, und können dann quasi den ähm, Zeitslot buchen, ja, gehen dann hier auf auswählen. Und das alles hier, was du hier siehst, also diese ganzen Felder, die kannst du deinen Bedürfnissen natürlich anpassen, ja. Also du hast dann hier den Namen, die E-Mail-Adresse, dann kannst du hier die Telefonnummer eingeben. Und ich habe jetzt noch hier für Skype für Teampartner, die außerhalb Deutschlands sind. Letzten Endes ist es aber so, dass wir im Großen und Ganzen alles via, ja, via Zoom machen. Von daher könnte man das jetzt auch hier rauslassen, aber ist zusätzlich mit drin. Und du kannst, wie gesagt, das so gestalten, wie es für dich passt. Ja, gut. So, und wenn dann jetzt jemand, gehen wir nochmal kurz drauf, wenn jetzt jemand hier die Daten eingegeben hat und auch verbindlich buchen geht, dann geht eine Maske auf. Derjenige, also der, in dem Fall der Teampartner, kann sich auch gleich den, durch einen Klick auf einen Link, den Link den Termin in seinen Kalender eintragen lassen Ja und bekommt dann ähm, im Anschluss eine Mail mit den Termindetails, mit dem Link zu Meeting. Alles wird in meinen, äh, ich arbeite im Google-Kalender, wird dann in den Google-Kalender eingetragen, so dass ich dann äh, eine Bestätigung bekomme, dass äh, der Termin, äh, dass jemand einen Termin gebucht hat und ähm, ja muss dann zu dem Zeitpunkt einfach nur noch in meinen Terminkalender reingehen, sehe dort äh, die Details zum, zum Termin, klicke auf den Zoom-Meeting-Link und das war's. ja. Also du siehst, sehr, sehr einfach, spart mir unheimlich viel Zeit. Und jetzt können wir gerne mal das gemeinsam durchgehen, wie man hier ganz einfach einen Kalender ähm, anlegen kann. Ja, jetzt machen wir einfach hier mal einen Testkalender. Du gehst also auf neuen Kalender. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du den Kalendertyp äh, quasi einsetzen kannst. Du hast einmal das, was ich hauptsächlich benötige. Das ist diese Beratung hier. Ähm, hier wird auch immer wieder erklärt, welch, welchen Anwendungszweck welcher, welche, welcher Kalendertyp quasi hat, ja. Die Beratung, ähm, da definierst du zum Beispiel die Öffnungszeiten, so wie ich es eben auch schon bei Calendly beschrieben habe, ähm, dass du einfach deinen Kunden gewisse äh, Zeiträume vorgibst, in der sie halt ihre Termine äh, buchen können. Ja, ähm, siehst du auch hier Verwendungsbeispiele, dann haben wir noch den Eventkalender, ja, also hier legst du halt die, das Datum und eine Uhrzeit fest und wie viele ähm, Teilnehmer sich dafür für dieses Event quasi registrieren können, ja. Und dann können sich für diesen Termin halt mehrere User anmelden. Ja? Also bei Beratung kann sich dann halt lediglich einer anmelden. Während beim Eventkalender kannst du eben so viele machen, wie das Limit, das du vorgibst. Dann gibt es den Klassenraum. Und hier ist es so, hier definierst du einfach eine, also verfügbare Zeiträume. ja Und dann können sich, wie beim Eventkalender auch, mehrere Kunden, zum Beispiel am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, ähm, ja, immer wiederkehrend anmelden. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Kurs hast, ja, der über mehrere Sitzungen geht, ja, ähm, dann wäre das jetzt im Prinzip der Kalender deiner Wahl. Oder ähm, du hast wiederkehrend, ja, ähm, hier definierst du dann quasi deine Öffnungszeiten, ne, und hier äh, können dann deine Kunden quasi aussuchen, wann sie bevorzugt, ähm, ja, betreut werden möchten, also zum Beispiel, wenn du jetzt wöchentlich regelmäßig stattfindende Beratungsgespräche hast, wenn du einen kontinuierlichen Privatunterricht anbietest, ja, oder Therapieberatungsprogramm, ne, also ist auch hier super erklärt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Beratung und dann können wir hier einen Kalender erstellen, Namen des Kalenders, ich nenne den jetzt einfach mal Test und sage dann hier einen neuen Kalender anlegen, so, und jetzt sind wir dann schon in den Grundeinstellungen drin. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal eine Beschreibung ähm, äh, vergeben, ja, so dass man eben seinen Kunden anzeigt, um was es geht. Ja, ich machen jetzt einfach mal Testkalender. Bitte nicht anmelden. So, jetzt hast du die Möglichkeit, hier ein Logo oder Datei ähm, quasi hochzuladen. Das ist das, was du vorhin bei mir gesehen hattest. Da hatte ich mein Logo hochgeladen. Du kannst die Hintergrundfarbe also vom Kalender individualisieren. Du wählst hier die Zeitzonen aus. Ja, du kannst einmal die Nutzer die Zeitzonen bestimmen lassen ne? und ähm, oder Einfach in festgelegten Zeitzone. Also, wenn du halt jetzt, ich sag mal, nur in Deutschland Termine hast, ja, oder dein Geschäft halt nur deutschlandweit aktiv ist, dann kannst du das ähm, hier über diese Zeitzone einfach festlegen. Ja, so und jetzt gehen wir schon in den nächsten Punkt. Ja, also ich lasse das jetzt mal hier auf Zeitzone hier so, wie es eingestellt ist. So, und dann gehen wir auf Aktion nach Eintragung. Was soll passieren? Ja, also zunächst mal soll entweder eine Erfolgsmeldung angezeigt werden. Ja, also wenn jetzt jemand quasi den Termin verbindlich bucht, dann wird diese Erfolgsmeldung angezeigt. Oder was man auch machen kann, du kannst mit Bilderall kannst du ja sehr einfach auch Webseiten erstellen. Du kannst zum Beispiel, wenn du noch mal angenommen, du hast jetzt zum Beispiel eine ein Coaching Kunden und du möchtest jetzt so ein wiederkehrendes Event machen, ja und möchtest quasi das zum Erstgespräch der Interessent etwas durcharbeitet oder ähm, vielleicht ein paar Fragen beantwortet, dann könntest du jetzt auf diese ähm, URL weiterleiten lassen. Das heißt, du klickst es einfach an, das ähm, bild jetzt entweder hier eine Page direkt aus Bilderall aus oder ähm, eben eine benutzerdefinierte äh, URL, ja und ähm, da könntest du dann zum Beispiel ein paar Dinge abfragen, die für dich jetzt noch relevant sind. Und dann würde quasi die Person, die, wenn sie verbindlich bucht, auf diese Seite weitergeleitet werden. Ja, und dann klicken wir jetzt hier auf Speichern und gehen im nächsten zum nächsten Schritt der Grundeinstellung. Und jetzt haben wir hier, kann ich hier neue Gruppen für die Terminplanung zum Beispiel äh, erstellen. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Namen anzugeben. Und du siehst auch, wenn du auf diese I gehst, da wird auch alles noch mal ganz genau erklärt. ja. Also ähm, den Namen, den ich jetzt hier eingebe, der wird dann jetzt quasi auf dem Kalender für die Kunden sichtbar sein. Jetzt mache ich einfach mal hier Testgruppe. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Host auszuwählen. Den legst du einmal an, kannst auch hier neue Hosts erstellen. Das bin jetzt ich in dem Fall. So, und auch hier haben wir wieder die Beschreibung. Und hier kannst du noch mal... Äh, eine Beschreibung für den Kalender äh, anlegen, zum Beispiel, das ist der Terminkalender für unser überkehrendes Meeting. natürlich auch jederzeit danach nochmal ähm, abändern. So, und jetzt hast du hier die Möglichkeit, einen Startpunkt festzulegen. Ja, du kannst also sagen, okay, in welchen Intervallen ähm, können denn dann die, quasi die Termine ähm, ausgewählt werden. Wenn wir jetzt hier gehen, alle 60 Minuten, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, oder vielleicht alle 120 Minuten. So, und jetzt hast du die Termindauer, die kannst du auswählen, ähm, sagen wir mal eine Stunde 30 Minuten, Abstand zwischen den Terminen. 15 Minuten. So, dann ähm, verfügbare Termine. Und jetzt kannst du genauso wie bei Calendly auch hier dementsprechend ähm, ja, die Zeiträume festlegen, an denen du äh, verfügbar bist. Ja, du kannst es auch dann wieder löschen. Du kannst dann sagen, nee, Sonntag ist nichts. Ja, Samstag auch nicht. Und kannst es dann so für dich dementsprechend anpassen. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit bei verfügbare Termine, kannst du jetzt äh, einmal festlegen, von wann bis wann du da verfügbar sein willst. Also wenn du jetzt weißt, okay, meistens hast du vielleicht bis zum 6. Januar die Firma geschlossen, dann sagst du vom 6. Januar bis 31. Oder vom Dezember, du weißt, du gehst zum Beispiel am 24. oder am 23. ist der letzte Arbeitstag in eurem Unternehmen, dann kannst du hergehen, kannst sagen, ähm, verfügbare Termine vom, mal falsch suchen, vom 1. bis 23. Ja, so und dann kriegen deine Kunden, wenn sie auf diesen Kalender gehen, auch nur diese äh, Tage angezeigt. Gut, dann haben wir hier ähm, die Termine. Ja, hier kannst du zum, äh, die Gesamtanzahl der Sitzungen eintragen, wenn du zum Beispiel vier Sitzungen die Woche brauchst. Ja, ähm, ja um zum Beispiel mit jemandem, ähm, du hast jemanden Coaching ja vier äh, Sitzungen vereinbart, dann kannst du hier äh, vier Termine auswählen kannst hier sagen, okay, eine Session äh, jede, jede Woche ne? oder du kannst auch sagen, eine Session alle zwei Wochen. Ja, also kannst du für dich individuell definieren. Und jetzt kannst du sagen, okay, äh, bis zu einem bestimmten Tag auf unbestimmte Zeit oder die fortlaufenden Tage. Ne? So, lassen wir es einfach auf unbestimmte Zeit. So, und dann können wir hier festlegen, wann ist die äh, frühestmögliche Buchung? Möchtest du, wenn jetzt jemand auf den Kalender kommt, dass er am gleichen Tag noch buchen kann? Ja, dann kannst du hier jederzeit möglich machen. Du kannst aber auch sagen, nee, nicht am gleichen Tag oder nicht am darauffolgenden Tag. Also du kannst es komplett individuelle, äh, individuell einrichten. Du kannst auch Zeiträume blocken. Ja, also du kannst hier Dat Daten auswählen, zum Beispiel 12.3. Ja, und kannst hier alle Daten, an denen du definitiv keine Termine haben möchtest, die kannst du blocken. So, und dann haben wir hier die weiteren Konfigurationen. Wir haben einmal die automatische Bestätigung, also das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja, der Kunde bekommt dann dementsprechend wird sofort bestätigt. Ja, wenn du manuelle Bestätigungen machst, dann musst du den Termin erst noch bestätigen. So. Dann kannst du auswählen, ob deine Kunden Termine äh, stornieren können oder nicht. Und du kannst im Prinzip folgendes machen. Äh, du kannst entweder im Kalender die Termine als beschäftigt angezeigt lassen oder du kannst sie dann dementsprechend verstecken. Das heißt, dass wirklich nur die freien Termine angezeigt werden. Ja, gut. So. Ähm, so, und hier kannst du dann äh, nochmal festlegen, ähm, ja wie viele Termine ähm, für jede ähm, E-Mail, also die Funktion habe ich jetzt selber noch nicht gebraucht im Großen und Ganzen. Äh, verwende diese Einstellung, wenn du die Anzahl der Termine für jede E-Mail in dieser Gruppe begrenzen möchtest. All, alle Termine, die nicht storniert werden, auch werden berücksichtigt. Ne? Also du siehst, das ist dann auch hier nochmal erklärt. Ja, Also wie gesagt, das habe ich jetzt sogar noch nicht verwendet, aber ist dementsprechend auch möglich. Wir gehen auf Speichern. So, und jetzt kannst du noch hier ähm, das, was ich vorhin an, angedeutet hatte, du kannst die Felder also individuell ähm, erstellen. Du kannst komplett ähm, festlegen, äh, was bei bevor jemand verbindlich buchen äh, klickt, äh, was abgefragt werden soll. Du kannst auch äh, festlegen, ob es ein Pflichtfeld ist oder nicht. Zum Beispiel hier ähm, Mobilnummer. Dann hast du hier die Möglichkeit Multiple Choice, Kontrollkästchen, langer Text, kurzer Text. Ja, kannst also auswählen, was du dafür richtig hältst, ähm, benötigt. Ja, du kannst es auch mit. Und das ist und deswegen nutze ich halt gern auch äh, Bilder All, weil wenn du ein All-in-One-Tool hast, ja, dann ist es halt super einfach, weil du kannst dann auch dementsprechend gleich diese Leads dann mit den Listen in deinem E-Mail-Marketing verknüpfen, ja und ähm, ja und kannst es dann dementsprechend auch gleich äh, miteinander ähm, ja quasi verbinden, sodass äh, dass das sofort ähm, dann zum Beispiel der Interessent dann auch in eine gewisse Liste zugeordnet werden kann oder dass ein Tag vergeben wird und du kannst später dann nur an diese ähm, an diese Interessenten, die dieses Tag bekommen haben, dann dementsprechende Nachricht versenden. Also du siehst, hier ist einiges möglich. Ja, jetzt klicken wir hier auf Speichern und dann kannst du das auch hier noch verschieben. Es ja. ist dann immer die Frage, inwieweit du diese ähm, diese... Halt, Entschuldige, die drei oberen sind fix und dann könntest du jetzt die unteren Felder, die kannst du dann noch anordnen. Ist halt dann immer die Frage, inwieweit du dann jetzt diese Dinge dann auch brauchst, Verknüpfungen mit E-Mail-Marketing etc. Aber ich will dir ja hier einfach nur zeigen, dass es möglich ist, ja. So, und jetzt hast du hier dann, wie sollen die Leute, die die Termine äh, gebucht haben, wie sollen die bestätigt werden? Du kannst einmal keine Bestätigung senden oder eine Bestätigung senden, ja. Das machen wir hier. Dann sofort nach der Vereinbarung, dann hast du hier die Möglichkeit, das auch komplett durch zu, ähm, ähm, ich, zu personalisieren. Das ist das richtige Wort, Entschuldige. Ähm, jetzt kannst du hier den Betreff abändern, kannst dann auf dich anpassen. Du siehst, hier sind dann quasi die, das schon mal ähm, auf Englisch. Ähm, das müsstest du dann noch äh, ändern. Hallo, ähm, Liedname ist dann quasi der Name, mit dem sich die Person an äh, den Termin bucht. Ähm, Termin wurde bestätigt für, ja, und dann steht hier quasi dann das Datum, Uhrzeit drin, ja. Das können wir dann, also du kannst hier dann auch noch Dinge dazufügen, was für dich wichtig ist, ja, also sind noch sagen, viele Grüße, freue mich auf den Termin und so weiter oder wenn du Stornierungen zulässt, kannst du da nochmal drauf hinweisen, du hast dann auch hier die Möglichkeit, das gleiche für SMS zu machen, ja, ähm, dazu muss man äh, SMS-Pakete kaufen, ja, findest du dann die Infos hier drüber, ist aber also dementsprechend auch möglich, ich für meinen Teil nutze immer rein die E-Mail-Bestätigung die e und das war's. Ja, so und jetzt kannst du hier ähm, dir äh, quasi, wenn du der Gastgeber bist, kannst du dir hier nochmal gleich eine, eine Bestätigung versenden lassen. So und dann kannst du hier auch noch auswählen, dass du für äh, ausstehende Abo Abonnements, also für ausstehende Termine, äh, dich nochmal erinnern lassen möchtest. Kannst du für dich frei entscheiden oder beides? ja so und jetzt hast du hier die Möglichkeit nochmal Erinnerungen zu senden. Das heißt, du kannst jetzt hier nochmal Erinnerungsmails versenden, ja und äh, gleichzeitig an dich, wenn du das möchtest und an den Interessenten beziehungsweise an denjenigen, der den Termin gebucht hat und ähm, kannst dann auch einstellen, wann das sein soll. Also du könntest jetzt zum Beispiel einen Tag bevor der Termin stattfindet nochmal einen äh, eine Reminder rausschicken. Du kannst am selben Tag nochmal zwei Stunden vorher einen Reminder rausschicken schicken oder eine Stunde vorher. Einfach, das wird dazu führen, dass die Menschen einfach den Termin nicht vergessen. Ja, und selbst wenn sie sich in den Kalender eingetragen haben, kann es trotzdem immer mal sein, dass irgendwas durchrutscht oder ähm, ja, dass einfach ein Termin vergessen wird und das kannst du damit ja nahezu ausschließen. Ne? So, und dann kannst du den Standardabsender nutzen, du kannst hier aber auch eigenen Absender ähm, ja quasi äh, angeben, klickst auf Speichern und Weiter. So, ja, das haben wir, weil wir jetzt hier keine Erinnerungsnachrichten konfiguriert haben, deswegen kommt jetzt die Fehlermeldung. So, und jetzt kannst du hier noch auswählen, okay, mit Google Kalender synchronisieren. Ich lasse das jetzt hier auf Nein, weil, ähm, ja, möchte ich jetzt einfach nicht. Dann kannst du hier Zoom-Meeting integrieren. Das heißt, das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Dann ist im Prinzip gleich automatisch, dann wählst du deinen Account aus das lasse ich jetzt auch mal hier auf nein, dann hast du automatisch auch den Link äh, für, also es wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt, der Zoom-Link geht an den Interessenten raus und das gleiche passiert dann auch dementsprechend bei dir, ja. So, und dann kannst du hier, wie ich vorhin schon sagte, auch die, ähm, die Leute, die sich jetzt quasi bei dir einen Termin buchen, die kannst du in eine spezielle Liste dann dementsprechend auch hinzufügen lassen, sodass du dann die na, auch im da, danach folgenden, also mal angenommen, du hast viele Kunden, ja, die dann darüber buchen, dann kannst du deinen Kunden auch mal ein Angebot schicken und so weiter. Ne? Also auch im Nachgang noch. Ne? So, hier kannst du äh, entscheiden, ob du kostenpflichtige Termine aktivieren willst oder nicht. Ja, auch hier ähm, kannst du das dann alles ähm, über die integrierten Tools dementsprechend machen. Ich lasse das jetzt mal hier auf Nein. So, und jetzt wird der Kalender im Prinzip konfiguriert. Und alles, was, und du siehst jetzt hier den Link zum Kalender, ja. Du kriegst hier gleich nochmal erklärt, wie du den Kalender in deine Webseite einbauen kannst. Hast dann hier ähm, den Einbettungscode gleich. Ne? So, und jetzt machen wir das einfach mal, schauen uns den mal an. Was wir denn da gemacht haben, jetzt siehst du hier Test, Testkalender bitte nicht anmelden. Das ist der Te Terminkalender für unser wiederkehrendes Meeting, Testgruppe und mit unseren ausgewähl ausgewählten Zeitfenstern. Also, du siehst, das ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Einmal eingerichtet funktioniert das Ganze. Ja. So, wie bereits erwähnt, ähm, beide Tools erfüllen den Zweck. Ja. Ich nutze, wie gesagt, äh, All, äh, die, die, die Bilderall Booking App, weil ich halt eben mit Bilderall auch super viel arbeite und das dementsprechend, äh, ja, einfach nur logisch und sinnvoll ist. Außerdem habe ich hier keine Beschränkungen in den, in den, ähm, ja, in in den Tools, ja, das heißt, ich kann das sofort komplett nutzen, ich kann so viele Kalender anlegen, wie ich möchte, ja, ich kann so viele Hosts anlegen, wie ich möchte und das ist einfach ein, ein riesiger Vorteil, ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen und brauche auch kein separates Tool, ja, so und wenn du, wie gesagt, auch die volle Power von Calendly nutzen willst, ist es eben halt 12 Dollar im Monat plus, E-Mail-Marketing plus vielleicht eine Webinar-Software plus äh, Webseiten-Baukasten und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das läppert sich und deswegen ist für mich äh, Builderall ähm, ja das Tool der Wahl. Ja, ähm, du kannst Builderall für 1 Euro im ersten Monat testen, danach 59,90. Das ist jederzeit kündbar und ähm, ja, ich werde dir auch äh, den, den Link unterhalb des Videos zur Verfügung stellen. Und ähm, wie gesagt, solltest du über diesen Link buchen, dann ähm, kannst du damit auch rechnen, dass, äh, wenn du Fragen hast, dass du dich an mich wenden kannst, ja. Natürlich kann ich, das sage ich auch gleich dazu, nicht äh, ja ein äh, kostenloses Coaching anbieten, aber wenn du Fragen hast, dann stehe ich dir dann natürlich auch dementsprechend zur Verfügung, ja, ganz klar. Gut, das ist so viel dazu. Also wie gesagt, alle Tools, die du jemals brauchen wirst und das Schöne bei Build All ist, wenn du das Tool heute erwirbst, alle Tools, die zusätzlich dann in der Zukunft noch dazukommen, die sind für dich automatisch immer mit drin. Ja? Das heißt, du hast also die automatische Kalender-App, es gibt Messenger-Chatbot, funnel Bilder. Browser-Benachrichtigung, SMS-Integration, dann wie gesagt ein vollständiges E-Mail-Marketing-System mit und das muss, da muss man sich echt mal festhalten, unbegrenzt, ja, unbegrenzt E-Mail-Abonnenten, ja, also selbst wenn du den Funnel Club nimmst, was ich dir empfehlen würde, da zahlst du im ersten Monat 179, danach 89,90 und hast dann hier Quasi schon bereits fertige Chatbot Nation Funnels, du hast also verschiedene Funnels schon fertig, Bilder Funnels, 300 plus Cheetah Strategie Funnels, wöchentlich kommen neue Funnels dazu, das heißt, du hast auch sehr schnell deine Webseiten aufgesetzt, weil du nur quasi die bereits bestehenden Vorlagen auf dich anpassen musst. Du hast äh, 10.000 äh, MB Speicherplatz, du hast äh, aufschaltbare Domains, äh, Subdomains unlimitiert, 15 Domains, äh, die du mit Builder All äh, verknüpfen kannst. Also, ähm, und du siehst auch hier schon die die, die ganze Reihe an Tools, ja A-B-Split-Test und so weiter, super Checkout. Äh, du kannst viel jetzt dann anbinden, äh, etc. Ja, also ähm, schau dir das alles in Ruhe an und ähm, ja, und das macht eben das Ganze halt für mich einfach rund, wo ich einfach sage, okay, ich habe hier ein Tool, mit dem kann ich im Prinzip alles äh, machen, was ich brauche, um ja, äh, Online-Marketing ähm, ja professionell ähm, ja, durchgehen oder ausführen zu können. Ne? Also hast auch ein Webinar-Tool dabei, ja also das sind alles Dinge, da musst du extern halt ähm, ja, zusätzlich Geld bezahlen und deswegen... Ist meine Empfehlung immer: triff einmal die Entscheidung und dann hast du sofort äh, ja alle Tools in einem vereint. Okay, ähm, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so war, würde ich mich äh, freuen, wenn du ähm, ja mir äh, ein Abo da Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, für wen das Ganze interessant ist. Und ja. Ähm, wenn das Ganze für dich interessant war oder du weiter mit Bill All dementsprechend arbeiten möchtest, noch Fragen dazu hast, dann nutze die Kommentarfunktion oder schreib mir eine persönliche Nachricht. Dann können wir da natürlich auch gerne. Äh, Deine Fragen klären, damit du halt von Anfang an ja auch, ähm, ich weiß, wie das ist mit Tools, ja, du willst halt ähm, nicht die falsche Entscheidung treffen, sondern willst natürlich, bevor du Zeit investierst und das Ganze durchgehst, ähm, einfach auch mal ähm, vielleicht noch wissen, ob es für dich geeignet ist und das können wir dann in einem, in einem kurzen persönlichen Gespräch auch gerne klären. Ja, gut, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß und wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen, wenn du so ist, teils bitte. Und äh, dann sehen, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.